Der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco bei einem Terminal im Hamburger Hafen war fast schon durch. Jetzt prüft die Bundesregierung laut Wirtschaftsministerium erneut, ob sie das Geschäft genehmigt. Der Grund ist eine Entscheidung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Es hat das Containerterminal Tollerort nun doch als kritische Infrastruktur eingestuft, was zugleich bedeutet, dass es sich um einen besonders schützenswerten Ort handelt. Hauptargument der Befürworter der chinesischen Beteiligung war bislang, dass das Terminal eben nicht zur kritischen Infrastruktur gehöre.